In dem heutigen Video zeige ich euch ganz lecker gefüllte Ofen-Berliner, fluffig, weich, richtig lecker, mit Kürbismarmelade und Schokolade. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Wir fangen einmal direkt an. Ich habe hier Dinkelmehl und das vollständige Rezept, wie immer, findet ihr unten unter diesem Video. Hinein gebe ich ein bisschen selbst hergestellte Hefe, das ist das sogenannte Hefewasser. Wieso, weshalb, warum erfahrt ihr oben rechts, wenn ihr einmal unter dem i draufklickt. Ein bisschen Zimt für die weihnachtliche Stimmung darf natürlich nicht fehlen. Das kommt auch noch hinzu. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Milch. Alternativ könnt ihr die natürlich auch mit Pflanzenmilch ersetzen. Ein wenig Salz und dann natürlich noch ein bisschen Zucker für die Süße. Allerdings hier tatsächlich sehr dezent, denn hier kommt noch ein bisschen Füllung hinein und dann noch ein bisschen Butter. Die Veganer unter euch können das natürlich mit Pflanzenöl ersetzen. Und dann habe ich hier noch mein eingefrorenes Kürbismus. Ja, so sieht das aus, wenn das aufgetaut ist. Ihr könnt selbstverständlich auch frisches Kürbismus machen. Wie das Ganze geht, verrate ich euch in dem Video hier oben rechts. Da habe ich euch das nochmal in einem Video ausführlich gezeigt. Und das Ganze geht jetzt bei mir in die Küchenmaschine, die Kenwood Cooking Chef, und da rühre ich das einmal um. Da ich mit Dinkelmehl arbeite, so circa 5 bis 8 Minuten, Weizenmehl, aber das wisst ihr ja, 10 bis 15 Minuten, aufgrund des Glutengerüstes. Wenn der Teig fertig ist, decke ich ihn gut ab mit meinem Bienenwachstuch und lasse ihn bei Zimmertemperatur, das sind bei mir so 27 bis 30 Grad zu Hause, so lange stehen, bis der Teig sich verdoppelt hat. Hier könnt ihr das Ergebnis sehen. Und dann habe ich den Kühlschrank nochmal für kurze Zeit in den Kühlschrank gegeben, denn dann lässt er sich wirklich richtig einfach nochmal eben bearbeiten. Das hier wirklich so als Tipp für diejenigen auch besonders, die gerade mit dem Hefewasser anfangen. Die Teige sind damit viel weicher und damit ihr das besser bearbeiten könnt, macht ihr das einfach für so ein bis zwei Stunden einmal in den Kühlschrank, dann ist der schön fest und ihr habt leichteres Spiel. Ich halbiere jetzt hier meinen Teig und ich kriege insgesamt acht Stück daraus, das heißt aus jeder dieser Kugeln, die halbiere ich jetzt gleich auch nochmal. Das muss auch nicht so perfekt rund und alles sein, aber so einigermaßen gleich sollten die Stückchen schon werden und ihr könnt sehen, guckt mal, lässt sich richtig einfach bearbeiten. Ganz entspannt, wenn ihr wollt und der Teig bei euch kleben sollte könnt ihr selbstverständlich noch mal die Arbeitsfläche ein bisschen mit Mehl bestreuen. Bei mir war das jetzt nicht notwendig und ich freue mich da auch mal drüber, denn später werden diese Brötchenstücke ausgerollt und dann zusammengepackt, also die sollen zusammenkleben mit der Füllung. Und wenn ihr dann Mehl nehmt, kann, kann es tatsächlich passieren, dass das nicht mehr so gut klebt. Deswegen versuche ich da auch immer so ein bisschen sparsam mit zu hantieren. So, meine Viertelstückchen werden nochmal halbiert, also ich kriege, wie gesagt, jedes Mal acht Stück raus und dann schleife ich sie schon mal grob zu kleinen Brötchen, lege sie einfach zur Seite und die können sich jetzt noch mal ein paar Minuten bei Zimmertemperatur akklimatisieren, denn sie brauchen circa zehn Minuten, damit sie sich auch schön ausrollen lassen. Währenddessen kann ich hier schon mal die Füllung vorbereiten. Kürbismarmelade, Speisestärke und Zucker habe ich hier. Das gebe ich jetzt hier in einen Topf. Die benutze ich übrigens auch bei meinem Hefezopf, also mein Kürbishefezopf mit Lievi Madre. Den habe ich hier auch noch in den Startlöchern und möchte das Video euch unbedingt noch mal zeigen. Also wenn ihr das sehen wollt, schreibt es mir unbedingt einmal in die Kommentare. So, zwei Eier. Solltet ihr hier Veganer sein, könnt ihr das mit Milch ersetzen bzw. besser noch. Wenn ihr hier noch mal was anderes verwendet, um das zu binden, soweit ich das weiß, könnt ihr da zum Beispiel Speisestärke noch mal extra nehmen, Bananen gehen glaube ich auch noch mal ganz gut, aber ihr Veganer kennt euch da besser aus, ich recherchiere hier auch noch mal, wenn ihr wollt und schreibe es euch noch mal gerne unten rein, wenn ihr möchtet. So und da ich hier wieder mein gefrorenes Kürbismus hatte, habe ich das noch mal kurz in den Mixer püriert, gebe jetzt mein Stück Butter hinzu, wenn der Teig beziehungsweise hier die Marmelade ein bisschen eindickt. Hier könnt ihr es sehen, ganz vorsichtig. Das Wasserbad soll wirklich nicht kochen, sondern nur so leicht simmern, vielleicht so auf halber Temperatur. Und hier könnt ihr sehen, es dickt richtig schön ein. Ganz wie bei einem Lemon Curd, nur dass ich stattdessen Kürbis genommen habe. Und das ist richtig lecker. Ich bin schon sehr gespannt, wie euch das schmecken wird. Wir waren hier sehr begeistert, weil das süß ist, aber mit so einer dezenten Süße. Also das kam richtig gut an. Alternativ für die Schleckermäulchen habe ich natürlich auch noch die Schokovariante. So, ich rolle jetzt hier meine Brötchen ein bisschen aus und dann kommt hier einfach so ein, zwei Kleckschen von der Marmelade hinein. Die sollte natürlich schon wieder abgekühlt sein. So, jetzt habe ich es ein bisschen übertrieben. Aber das geht alles. Ihr könnt sehen, der Teig lässt sich ganz toll nochmal dehnen und strecken, dann ordentlich zuknipsen, das ist ganz, ganz wichtig, denn ansonsten lauft ihr Gefahr, dass euch die Füllung ausläuft. Also die jetzt auch bitte nicht mehr frittieren, das hat schon seinen Grund, warum Berliner normalerweise im Nachhinein nochmal mit Marmelade gefüllt werden. So schön vorsichtig und immer nochmal so ein bisschen gucken, dass wirklich alles geschlossen ist. Im Zweifelsfall macht lieber ein bisschen weniger rein oder alternativ, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann könnt ihr die Marmelade auch in Eiswürfelbehälter packen, einfrieren und dann habt ihr so kleine Würfelchen. Die lassen sich dann ganz toll nochmal in die Brötchen reinpacken und schmelzen dann natürlich später im Backofen. Aber es ist dann von der Verarbeitung ein bisschen einfacher. Falls ihr das machen möchtet, schreibt es mir auch mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr interessieren. So, jetzt habe ich genug mit Lemon Curd bzw. Kürbiskurt gemacht und gebe ein bisschen Schokocreme hinein. Nein, das ist nicht das große N von Nutella, <lacht> sondern wir haben hier so eine andere Variante ohne Palmfett und ähnliches mit ganz vielen Haselnüssen. Schreibt mir doch mal rein, was ihr als liebstes als Schokocreme habt. Habt ihr dann tatsächlich die von Ferrero, die wirklich alle essen oder auch eine Alternative, die ihr lieber mögt? So, und wenn dann die Berliner aus dem vorgeheizten Backofen bei Ober- und Unterhitze rausgekommen sind, die Temperaturen schreibe ich euch natürlich noch mal rein, gibt denen so circa 20 Minuten Zeit, dann bestreicht ihr sie direkt entweder mit flüssiger Butter oder so wie ich hier es gemacht habe mit einem Stück Butter. Denn dadurch werden die nachher so richtig schön weich und fluffig. Das macht man ja bei Milchbrötchen auch generell, dadurch werden die so richtig schön. Also Bitte unbedingt machen und nicht auf diese Extra-Kalorien verzichten. <lacht> so und jetzt bei den Schoko-gefüllten Berlinern gab es ein kleines Massaker. <lacht> ich habe da nicht ganz so sauber gearbeitet, wie es scheint. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, das kaschieren wir gleich mit ein bisschen Schokolade. Und je mehr Schokolade, umso besser. Also habe ich hier ein bisschen Vollmilch und ein bisschen Zartbitter, jeweils so eine halbe Tafel. Gebe das in ein Wasserbad, schmelze es vorsichtig. Ja, und dann werden die nochmal eben hier dekoriert. Man kann ganz klar erkennen, das ist ein Schokomuffin, die mache ich dann wirklich mit der ganzen Bedeckung und die Kürbis, weil das ja nicht so schokoladig sein soll, sondern nur so eine kleine Note, werde ich die so ein bisschen mit Streifen dann dekorieren. Also hier die Schokovariante, auch die kam sehr gut an, kann ich euch wirklich zusichern. Und schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, was bei euch besser ankam. Habt ihr die Variante mit der Kürbismarmelade gemacht? Habt ihr eine andere Marmelade verwendet oder doch auch Schokolade genommen? Ich bin schon sehr gespannt und vor allem, wie es euch und euren Liebsten geschmeckt hat. So, ich dekoriere jetzt hier und da es bei uns tatsächlich unheimlich warm in der Küche ist, also wir haben tatsächlich, wenn der Backofen an war, immer so 30 Grad. Wird die Schokolade nicht sehr fest, deswegen warte ich gar nicht groß ab, das gleich anzuschneiden, sondern zeige es euch direkt jetzt, wo es frisch ist, denn das wird in der Stunde noch genauso flüssig sein. So, <lacht> gucken wir uns das mal an. Oh, ich kann euch sagen, ganz fluffig, schön verteilt die Marmelade und richtig, richtig lecker. Guckt mal, ganz weich. Ich bin bald wieder zurück und sende euch liebe Grüße, eure Emma.